Man lässt der Strohhalm ist Ne Kippe, noch halte ich mich dran fest und sehe zu, wie der letzte Rest meines langen Atems in Rauch aufgeht. So ist das also, wenn man die Welt nicht mehr versteht. Und all die Parolen meiner Generation, wie fuck the system und wie burn Babylon, macht der Lauf der Zeit ohne Gnade zunichte, werden für mich zu Nostalgie und Geschichte. Frage, ich vermisse die alten Tage, meine Furchtlosigkeit, die gute Laune nur zum Zeitvertreib. Einfach wieder rocken und schreien, ohne Ausnahme ausgelassen sein. Wir haben del cambio como toda la gente en el mundo, en el mundo total. Es darf sein, und was sein darf, verändert sich. Und auch ich verändere mich. So mit richtig dickem Kopf und verdammt dünner Haut und einer ganzen Menge Bad Vibrations aufgebaut. Doch vergiss nicht, nur weil man im Schatten steht, heißt das nicht, dass die Sonne nicht scheint. Also raus aus dem Schatten, ich reiße diese Zäune ein. Dann kann das Gras auf der anderen Seite nicht mehr grüner sein. Das Leben ist eine Achterbahn, wer kann das schon bestreiten? Über Richtung und Geschwindigkeiten will ich selbst entscheiden. Ja, ich glaub noch immer daran, dass wenn man gut dass du einem Gutes kann. Tú y yo. Pues du und ich es das gleiche. Wir haben Angst, cambio, como Wie la gente en el der Welt. el der Welt total. Pues du und ich es das gleiche. Wir haben sich ein, neben tausenden Optionen und alle wollen sie kostenfrei in meinem Schädel wohnen. Funktionier ich dabei doch so prächtig neoliberal, als ob alles besser würde, hätte ich unbegrenzte Wahl. Was soll es dann hier bitte? So nix halbes und nix ganzes. Gottes Werk und Teufelsbeitrag, Beitrag, lass es bleiben und du kannst es. Es ist eine Marsch an die Freiheit, wie bei Saint Exipherie. Sind die Straßen deine Wahl und nicht die Lehre, der Paris. Wobei alle neuen für ein kleines Wunder stehen, in dem kühlen Gepäck, ich muss sie nicht alleine gehen. Und für eure Wegbegleitung, auf die Straßen dieser das hier ich hier. Schön, dass, Schön, dass hier das ihr dabei seid. seid. Du und ich in diesem Mund nehmen wir Miedo del Cambio, como toda la gente en el mundo. in el mundo total. Ich glaub, der Teppich meines Lebens knüpft sich von selbst. Viel besser, die besser, weil ich hab das nie gelernt. Nicht gelernt. Ich glaub, der Teppich meines Lebens knüpft sich von selbst viel besser viel besser weil ich hab das nie gelernt. gelernt nicht gelernt nie gelernt ich hab das nicht gelernt ich hab das nicht <lacht> gelernt Ich glaube der Teppich meines Lebens knüpft sich von selbst viel besser viel besser weil ich hab ich das nie gelernt gelernt ich hab das nicht gelernt mismo tenemos miedo del cambio como toda la gente en el mundo.